Bien qu'il ne soit pas convaincu, il a accepté de travailler pour eux. Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Hallo meine Lieben, ich bin's Adjoa, ich hoffe es geht euch gut. Heute schauen wir uns den Subjunktiv präsent an, also die Bildung des Subjunktiv Présent an. Ich hatte schon ein Video über den Subjunktiv gemacht, also wie ihr den Subjunktiv in Sätze einbaut. Wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr gerne in die Infobox schauen. So, was ist eigentlich der Subjunktiv? Der Subjunktiv ist ein Modus, der meistens in Nebensätzen mit que vorkommt und ähm, eine Möglichkeit, ein Gefühl oder einen Wunsch oder ein Zweifel oder eine Ungewissheit ausdrückt. In diesem Video schauen wir uns an, wie wir den Subjunktiv bilden. So, wir nehmen jetzt ein Beispiel, das wird parler, sprechen, reden, ja, weil ich gerne rede. Genau. Und, äh, wir nehmen jetzt das Verb Parler im Prädenz. Il parle. Also, wir nehmen dann die Verbform "parle", entfernen das ENT am Ende und dann haben wir unseren Stamm. Das ist "parle", P-A-R-L plus die Endungen des Subjektivs. Diese sind für je, ö, e", für tu, ö, e", es, für il, "l" und on, ö. E". So, jetzt für nu und vous nehmen wir die Formen des Imparfait. Das heißt für NU i u s und für WU i-E-Z. Ja? Aber ich sage noch, später noch gleich was dazu. Und für IL, also für die dritte Person Plural, nehmen wir Ö -N -T, okay? Also, wir nehmen QUE, immer. Ja? QUE muss immer dabei sein. Que je parle, que tu parles, qu'il parle. Qu il parle. Qu'elle parle, qu'on parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle, qu'elle parle. Exemple. J'aimerais que vous me parliez sur un autre ton. Je veux que vous me parliez sur un autre ton. J'aimerais que vous me parliez sur un autre ton. Im Allgemeinen, leiten wir die forme des subjonctifs présent von der forme der dritten Person plural ab, also von der Il-Form. Beispiel. Bei Il parle... Entfernen wir das -ent am Ende und dann haben wir unseren Stamm parl, P-A-R-L plus die Endungen des Subjunktiv Aber das klappt nicht bei allen Verben und da bräuchten wir dann zusätzlich den Stamm, den wir von der Nu-Form im Präsens ableiten. Das zeige ich euch dann später. Wir machen jetzt einen Vergleich, ja? Also, wir nehmen zuerst die Nu vom Impräsens, dann heißt es Nu parlon. Und wenn wir bei diesem Parlon das ONS entfernen, dann haben wir den gleichen Stamm wie vorhin bei Il parle, also parle auch. Also können wir ruhig nur die dritte Person plural nehmen, um den Stamm abzuleiten, ja? Aber wie gesagt, das funktioniert nicht immer. Dann schauen wir uns jetzt ein Verb der zweiten Gruppe an. Ein Verb der 2. Gruppe. Le Verbe réfléchir, überlegen, nachdenken. Schauen wir erstmal, ob die, ob die Stämme sich voneinander unterscheiden. Nehmen wir die Form von der dritten Person Plural. Und das ist, il réfléchisse". Achtung, da gibt es eine Stammerweiterung. Ja? Nicht, il réfléch, sondern il réfléchis. und Dann nehmen wir jetzt den Stamm von der Nu-Form. Et noch im Présens. Nous réfléchissons. Wenn wir jetzt das ENT am Ende von Il réfléchiss entfernen, dann haben wir Réfléchiss-as-Stamm. Ja? R, E, accent aigu, F, L, E, accent aigu, C, H, I, 2S. Ja? So, dann nehmen wir die Form von Nous. Nous réfléchissons. Wir entfernen das ONS am Ende, dann haben wir auch den gleichen Stamm, also REFLECHIS. Wir haben den gleichen Stamm wie vorhin bei der IL-Form auch. Also können wir ruhig nur die Form von der dritten Person, also nur die Form von IL nehmen, um den Stamm da abzuleiten. Dann sagen wir für réfléchir, que je réfléchis, que tu réfléchis, qu'il réfléchisse, qu'elle réfléchisse, Qu'on réfléchisse. Wir müssen bei il, elle und on eine Elision machen. Also, wir können nicht sagen, que il réfléchisse. Sonst würden zwei Vokale aufeinander treffen. Deswegen müssen wir das e von que entfernen und durch einen Apostroph ersetzen. Qu'il réfléchisse, qu'elle réfléchisse, qu'on réfléchisse, que nous réfléchissions, que vous réfléchissiez, qu'il réfléchisse, qu'elle réfléchisse. Exemple. il faut que nous réfléchissions à une autre solution Il faut que nous réfléchissions à une autre solution uh, jetzt schauen wir uns ein Verb an das ein bisschen unregelmäßig ist das verb prendre nehmen okay nehmen wir wieder den Stab für nu und vous in Präsenz die new form das ist dann nous prenons. Wir entfernen das ONS und unser Stamm ist prön. P-R-E-N. Okay? Dann nehmen wir jetzt den Stamm von der dritten Person Plural. Die Il-Form. Also il pren. Dann entfernen wir das ENT am Ende. Wir haben dann den Stamm prön. p r -E Was seht ihr? Die zwei Stämme sind unterschiedlich. Es ist nicht der gleiche Stamm. Wie gesagt, der Stamm von der dritten Person, Plural, funktioniert fast immer, ja, aber nicht immer. Wie ihr sehen könnt hier bei prendre, das funktioniert nicht. Deswegen muss man auch einen zweiten Stamm nehmen. Ihr könnt das auch so machen, wenn ihr einfach, wenn ihr die Form vom Imperfekt könnt ohne sie ableiten zu müssen, dann müsst ihr das, diese Regel gar nicht lernen, also das heißt ihr müsst nicht mal die Nu-Form erstmal im Präsens haben, um den Stamm abzuleiten, müsst ihr nicht. Wenn ihr die Form vom Imperfekt könnt, dann einfach nur die Form von Imperfekt für Nu und Wu nehmen und für die anderen Personen den Stamm ableiten von der Il-Form. Okay? Das könnt ihr auch so machen. So. Il y a trente formes. prendre en subjonctif présent que je prenne que tu prennes qu'ils prennent qu'elles prennent qu'on prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent qu'elles prennent. Ok. Exemple. Pour que tu prennes ce train, tu dois te réveiller tôt. Pour que tu prennes ce train, tu dois te réveiller tout. So, jetzt wie bei jeder Zeit gibt es natürlich Sonderformen, also unregelmäßige Formen. Und ähm, die zeige ich euch jetzt. Zum Beispiel das Verb avoir. ja? Que j'ai, que tu es, qu'il est, qu'elle est, qu'on est, que nous ayons, que vous ayez qu'ils aient, qu'elles aient. Le verbe « aller » Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, qu'elle aille, qu'on aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent, qu'elles aillent. Le verbe « devoir » Que je doive, que tu doives, qu'ils doivent, qu'elles doivent, qu'on doive, que nous devions, que vous deviez, qu'ils doivent, qu'elles doivent. Qu Le verbe être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, qu'elle soit, qu'on soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit, qu'elle soit. Le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, qu'elle fasse, qu'on fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse, qu'elle fasse. Le verbe falloir. Achtung, das ist ein unpersönliches Verb, ein Verben personell. Das heißt, wir konjugieren dieses Verb nur mit der dritten Person Singular, nur mit il in der Einzahl. Ja? Also, qu'il faille. Okay? Le Verbe pleuvoir, das ist genauso unpersönlich. Das heißt, wir konjugieren das auch nur mit il. Okay? Seulement avec la troisième Person du Singulier. Alors, qu'il pleuve, d'accord Le verbe pouvoir Que je puisse Que tu puisses Qu'il puisse Qu'elle puisse Qu'on puisse Que nous puissions Que vous puissiez Qu'il puisse Qu'elle puisse Le verbe savoir Que je sache Que tu saches Qu'il sache Qu'elle sache Qu'on sache Que nous sachions Que vous sachiez Qu'il sache Qu'elle sache Le Verbe vouloir, que je veuille, que tu veuille, qu'il veuille, qu'elle veuille, qu'on veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille, qu'elle veuille. So, das sind die häufigsten unregelmäßigen Verben. Natürlich gibt es mehr davon, aber ich denke für euch reichen diese. Exemple: Bien qu'il ne soit pas convaincu, il a accepté de travailler pour eux. Bien qu'il ne soit pas convaincu, il a accepté de travailler pour eux. Tu dois bien réfléchir avant que tu fasses ce voyage. Tu dois bien réfléchir avant que tu fasses ce voyage. Je crains qu'il pleuve demain. Je crains qu'il pleuve demain. Das war dann auch schon für die Bildung des Subjunktiv Präsent. Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, dann könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr wollt, dass ich ein bestimmtes Video mache bezüglich der französischen Grammatik, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und gerne könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bisous. Mua.